Ja, hallo ihr lieben Christian mal hier, hier Paterapower, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ähm, ja, im letzten Live hat er mir ja gesagt, äh, sollte mal wieder ein spirituelles Thema machen. Ähm, kann dazu hier auch nochmal sagen, also einmal bin ich momentan irgendwie in so einer sehr irdischen Phase. Äh, dann damit einhergehend auch, also nach dieser ganzen Corona-Kram und auch jetzt, ich, ich kann also äh, also was wir gleich besprechen wollen, kommt gleich, aber vielleicht kann ich da auch noch kurz was zu sagen. Ähm, seit diesen ganzen Corona-Zeiten und Verschwörungstheorien und jetzt geht das wieder weiter mit, äh, keine Ahnung, Russland, die Erde ist flach, äh, ich weiß es nicht. Ähm, was, was sich auch tief in diesen spirituellen Bereich, zumindest auf Social Media, reingefressen hat ähm, oder Anführungsstrichen spirituellen Bereich. Ich weiß nicht, habe ich da auch, ähm, wo ich nach wie vor sagen würde, ich bin ein sehr spiritueller Mensch, ähm, ja, habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen, auch thematisch und habe auch den Eindruck gehabt, oder wenn das anders ist, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, dass äh, auch die Menschen hier so, klar, ich habe meine Spiritkurse, kann immer noch den Kurs Spiritualität und nice Geiles Leben sehr empfehlen, um, und es gibt so eine Fraktion, was die meisten sich auch eher für so meine psychologische Expertise interessieren, aber vielleicht könnt ihr mal schreiben, wie ihr das so sieht. Aber jetzt beantworte ich mal wieder eine spirituelle Frage. Hallo Christian, ähm, folgende Frage habe ich. So, in einem deiner letzten Vlogs äh, hast du die Fantasiesucht erwähnt, also so mit den toxischen Beziehungen. Und der erläutert, dass es für uns nicht so gut ist, uns in unseren romantischen Hollywood-Fantasien zu verlieren. Dabei habe ich mir folgende Frage gestellt. Was ist der Unterschied von diesen Fantasien zu den ganzen Manifestationstechniken, bei denen man sich doch auch möglichst detailreich ausmalt, was man gerne in seiner Gegenwart erleben möchte? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, würde mich... Freunde, liebe Grüße, Schlolalaland aus Schleskola. <lacht> ja, ist eine sehr gute Frage. Die hat mich ehrlich gesagt auch schon gequält. Äh, verstehe ich absolut. Und äh, ich kann ja jetzt nur die spirituelle Antwort drauf geben. Könnt ihr jetzt so für euch annehmen oder auch nicht? Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Und zwar wäre die spirituelle Antwort, dass die Intention eine Rolle spielt. So, und je mehr Ego in so einer Intention ist, also was was, man eigentlich, was sozusagen die eigentliche Triebfeder ist von deinen Wünschen, je mehr Ego drin ist, umso niedriger ist sozusagen die Schwingung dieses Wunsches und umso schwieriger, das zu manifestieren. So würde ich das jetzt mal sagen jetzt äh, und das können natürlich auch, also nicht nur romantische Hollywood-Fantasien, also ja und romantische Hollywood-Fantasien äh, haben für mich halt viel mit, mit Liebessucht zu tun und äh, alle Arten von süchtigen Prozessen haben auf jeden Fall, will das jetzt nicht alles erläutern, äh, da guckt, wenn ihr euch für diese ganzen Zusammenhänge von Ego und innerem Kind interessiert, na, guckt da rein, steht alles drin, Neue Dimension der Liebe, mein aktuelles Buch. Ähm, also hat auch, also je mehr du in Schmerzkörper gehst, und denke, dass es bei Sucht äh, keine Frage, umso mehr gehst du auch automatisch ins Ego und umso mehr kommst du in so eine Niederschwingung und Sucht hat sowieso eine Niederschwingung. Jetzt muss man sich immer klar machen, dass ähm, Niederschwingung nicht unbedingt heißt, fühlt sich in dem Moment schlecht an. Das wissen wir ja bei Drogen, dass sie sich erstmal gut anfühlt, sondern ja, es ist aus einem Mangel raus, aus einer Neediness, aus einem Nicht-Aushalten-Können, aus äh, ja, geht man das halt an so und ja, und, und mit auch entsprechenden Konsequenzen, die zum Beispiel Drogen dann langfristig haben so, ne? Ähm, also deswegen geht alles, was so mit Sucht, Neediness, Liebessucht zu tun hat, ist er niederschwingend. Während wenn ich jetzt, äh, ist natürlich die Frage, sind jetzt andere Wünsche automatisch höher schwingend. Aber ich sag mal, wenn ich so Wünsche habe aus, aus so einer Fülle, so, ne? Das heißt, eigentlich finde ich alles geil und finde mein, ich bin ganz single und ich äh, finde mein Leben geil und spannend und ich fühle mich ständig wohl und gut und meditiere und und sagt dann so, ach jetzt noch irgendwie ein neuer Partner, wäre doch lustig und muss aber nicht sein. Aber das wird noch was obendrauf machen, zu meinem sowieso schon ein unfassbar geilen Leben. Und wenn nicht, ist auch gut. Und mal gucken, was das Universum für mich bereithält. Das dann wärst du in so einer höheren Schwingung. Und äh, dann wird das, ja, würden diese Manifestationstechniken an den Start kommen. Andere Frage ist, äh, ich meine, offensichtlich haben ja auch niederschwingende Menschen viel Erfolg. Das frage ich mich manchmal. Äh, die manifestieren sich ja auch Dinge. Äh, aber gut, das wäre eine andere Frage. Da habe ich auch noch keine Antwort drauf. Ähm, genau. Aber wenn du dich da mehr für interessierst, also äh, mein Manifestations-Challenge, die geht ja wieder im November los. Also da haben sich Leute schon krasse Sachen Manifestiert, kann ich natürlich jetzt nicht belegen, dass das durch diesen Kurs kommt, logischerweise, aber haben sie gesagt, dass sie den Kurs gemacht haben und haben krasse Sachen sich erschaffen, also just saying. In diesem Sinne, äh, freue mich über ein Abo, Ich wir greifen jetzt mal hier die 40.000 an, freut mich, wenn ihr meine Arbeit weitergebt, ein Abo da lasst und wir sehen uns bald wieder.